Ihr könnt ja weiter atmen. Das, das heutige Thema für die Meditation ist ganz was Kompliziertes. Brahma Viharas heißen die. Ist nicht so kompliziert. Ist in den oh, was gibt es gibt die abrahamischen Religionen. Das ist in den karmischen Religionen, das sind die anderen, also Vedanta, alle buddhistischen Richtungen, äh, Jaina und so, also die mehr indisch und äh, fernöstlich, also die karmischen Religionen, die haben das, die haben äh, diese vier Richtungen. Ne? Also wenn, wenn man gefragt wird, was soll ich denn jetzt machen, was kann ich jetzt wirklich immer machen, endlos. Es gibt ein paar, paar Lebensmittel, die kann man endlos essen. Ne? Die sind satt, war immer gut. Und es gibt äh, Sachen, die man üben kann, gefühlsmäßig. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Kann man schon, aber das wäre dann an den Haaren herbeigezogen. Ne? Liebe, Mitgefühl, Mitfreude war für mich schwierig. Ne? auszufinden, was das genau ist und Gleichmut. Diese vier, ne, das habe ich jetzt in so einem Mikrovideo auch gesagt, ne, also wenn man am Anfang anfängt, dann ist man mehr darauf geeicht, so Formen zu lernen, äußeren Kram. Und da die Luft rauslassen, an dieser Ambition, ne, oh ich will das lernen, so, no, no. da die Ambition rauslassen, und diese Kraft nehmen und lieber Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und Gleichmut üben. Und am Anfang erstmal, was heißt das denn überhaupt für mich? Ne? Also nicht einfach, oh, das sieht man. Deswegen hat Esoterik auch so einen schlechten Beigeschmack. Ne? Alles mit, wir sind alle lieb zueinander. Nein Arschloch, bin ich nicht. Ne? Also dass man das, so geht das nicht. Ich muss das erstmal bei mir definieren. Was ist für mich denn überhaupt Liebe? Ne? Bis ich dann rauskriege, Liebe ist meistens ein Deal. Ne? Also wenn du mir das, dann, dann bin ich ganz lieb zu dir. Nee, das ist keine Liebe. Ne? Solche Geschichten. Oder die, das, das Doofe ist, das ist ja multi-vermengelt -ver -ver durch diese wenn ich heirate, dann bin ich in einer bestimmten Gesellschaftsschicht und bla bla bla, angebahnter Heirat und ich kann den bla. Also es gehört ja alles mit zur Liebe und das alles erstmal entschlacken, ja. bis man dann rausfindet, das ist eigentlich Liebe macht keinen Deal. Ich bin einfach nett zu mir, zu allen, die mich umgeben, aus mir heraus. Einfach so. Ne? Auch zu den Ameisen. Ne? Muss man üben. Muss man echt üben. Es ne? also sind wirklich diese ganzen Schlacken und was gibt es denn noch? Hass-Liebe-Relationships und so. Und erst vorher riesen Aufregen und dann wieder zusammen. Muss man nicht, muss sich solche riesen Dramen fabrizieren. Man kann einfach von sich heraus Das ist nur ein Thema, Liebe, eine riesige Berge von Romanen und das, das muss man wirklich für sich selber rausfinden und es wird auch immer besser. Ne? Also es ist interessant, sich damit zu beschäftigen. Mitgefühl machen wir nicht. Ne? Also das sind Riesenthemen. Ne? Und sich damit zu beschäftigen führt zu, zu einer Klärung vor sich selber, was diese Worte bedeuten, bis es Gefühle werden, die ich pflegen kann deswegen endlos zu übende. Mit Freude ist nicht, wenn jemand auf der Bananenschale ausrutscht. Schadenfreude. Es ist nicht. Und wenn es mir gut geht und meinem Kumpel geht es auch gut, ist auch nicht mit Freude. Mit Freude merkt man, wenn es mir jetzt schlecht geht und jemandem anders geht es besser. Das wird dann schwer, einfach zu sagen, das ist ein Mensch, dem geht es gut, es ist gut, dass es dem gut geht. Und ich bin nicht, nicht, nicht ignorant, das ist gut, dass es dem gut geht, sag mir aber nicht weg, sondern wirklich, zu, das ist schön. Ich fühle mit dir, dass es dir gut geht, mir geht es jetzt nicht so gut, aber ist okay. Das ist schwer, auch zu pflegen und gleich Mut ist nicht Gleichgültigkeit, sondern das ist mehr so das, was die Stoiker eingeübt haben, was aber leider auch falsch falsch übermittelt ist, ist bei Lob und Tadel, Gewinn und Verlust und hast du nicht gesehen, trotzdem na, seine seine Integrität aufrechtzuerhalten, also nicht nicht so stark davon bewegt zu sein, es zu fühlen. Aber in sich zu Hause zu sein, so kann ich das eher beschreiben. Also das, man wird nicht zu einem gefühllosen Klotz, im Gegenteil. In der Meditation, die wir jetzt gleich machen, ist es eigentlich so, dass man mit der Zeit immer mehr wie unterm Brennglas die eigenen Gefühle feststellt, sie dann aber auch also schnell abwägt, kann ich da was tun, ist es wichtig, dass ich was mache, kann ich nichts tun, muss ich nichts tun, loslassen. Das ist auch das, was äh, wissenschaftlich festgestellt worden ist, was Mönche machen. Ne? Wenn die in der CT oder MRT, weiß ich gar nicht, glaube CT, äh, quasi festgestellt wird, wie die auf so Bilder oder Reize reagieren, bei denen ist der erste Reiz viel höher. Ne? Also Schmerz und so weiter, viel ausgeprägter. Aber dann... Tschuh, sinkt dieses Potenzial der Reizung enorm, wir lassen dann los und unausgebildeter Geister, also die nicht meditieren, die haben einen kurz, eine träge Erregung, aber dann ein hohes Potenzial und das bleibt aufrecht, durch die Geschichte, die dann kommt. Ja? Ah, mir tut's, weh. Oh, mir, tut's weh. Oh, mir tut's weh, mir tut's weh, mir tut's weh, mir tut's weh, bei mir also ganze Geschichte im Knie, bla bla bla bla bla bla bla, bla, bla. Immer, wieder, immer wieder aufrechterhalten, immer wieder aufrechterhalten, immer wieder aufrechterhalten. Das kann zu, also im Ernstfall, dann zu so Angstschleifen und all so einem Kram führen. Habe ich alles auch schon erlebt und so, ne? das ist übel. Ja, bis man dann irgendwann merkt, tschuh, kann man loslassen und dann ebbt das Gefühl auch ab. Also Brahma Vihara, Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut. Also wenn ihr Ambitionen entwickelt, die Richtung. Jetzt sitzen wir rum, 20 Minuten. Wenn ihr noch keine Praxis habt, noch nicht, wow, okay. <lacht> Ihr könnt auch, also dann setzt euch einfach angenehm hin, ihr könnt auch die Augen dann wieder öffnen, ne? also wenn das gerade, wenn das neu ist für euch. Aber alles, was ihr quasi jetzt erlebt, weil ich leite nicht an, kann ich nur empfehlen, Smartphone, irgendwelche Meditations-Apps ausprobieren, die haben alle so sieben Tage Kurse, damit ihr wisst, was das ungefähr bedeutet. Weil das jetzt ist quasi schon fortgeschritten, beinahe. Wenn, wenn euch das zu krass ist mit dem Rumsitzen, könnt ihr, auch, ne, könnt ihr auch aufstehen und gehen. Weil es geht hier darum, dass es angenehm sein soll. Also Körper entspannen, dann den Geist und irgendwann ist nur noch der Körper, wie er atmet. gibt es noch eine einzige hohe Glocke. Es ist die Zeit, um sich wieder diese antwortlose Frage zu stellen, wie fühle ich mich jetzt? aber Also die Meditation ohne Anleitung ist im Grunde genommen wirklich was, was später kommt. Es ist völlig normal, dass man am Anfang viel angeleitete Meditation braucht, das ist auch völlig okay. Mit der Zeit, also mit den Jahren, wird das dann immer weniger. und äh, man wird eben zu seinem eigenen Lehrer. Also das, was dann auftaucht, ich, war, ich kann es ja also sagen, also ich, war, ich war heute ein bisschen zu fahrig, ich war zu schnell und das ist mein Lehrer. Also ich brauche dann niemanden, der mir sagt, heute machen wir das und das und begib dich in dein Brot und dann starke wir auf die Insel des Friedens und weißt du sowas. Ist gut, kann man am Anfang machen, es hilft. Aber je länger, also je länger man dabei ist, umso mehr äh, merkt man, es gibt so fünf Hindernisse und so und kann quasi bei sich selber feststellen, wenn man nicht freundlich, nicht aufmerksam und nicht gelassen ist. Also sich selber ähm, überprüfen ist das nicht, also an, an seinen eigenen Gefühlsstimmung, Körperstimmung zu lernen, ist dann wichtiger. Ja. Deswegen, ich habe dieses Unangeleitete gemacht, dass jeder und jede das so machen kann, wie sie oder er will. Manche Leute haben einen Mantra, Nam-yo-ho-renge-kyo, Nam-yo-ho-renge-kyo, Nam-yo-ho-renge-kyo. Und dann sagen die das die ganze Zeit, 20 Minuten lang, leise hoffentlich. Das ist eine Tradition. Ne? Also die, die meditieren so, setzen sich mit der ganzen Familie zusammen, an einmal Dong und dann Nam renge rengekyo, nam ho renge kyo nam ho renge kyo nam ho, renge kyo. Nam ho, renge kyo. Also 20 Minuten lang. Ne? Oder beten. Ne? Muss ja immer wieder an. An manche denken, die das erzählt haben, die vorher christlich geprägt waren und die halt dann äh, Jesus Gebet. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie sowas ganz Langes. Einfach Jesus, Jesus, Jesus. Das ist dann im Gospel zum Beispiel halt, dass sie ewig lange. Dann braucht man auch nicht so viel beim Text überlegen. Ne? Sag mal Jesus, ja, super. Aber leise. Aber das ist äh, konfessionsoffen ist. Das ist mir wichtig. Also mein Ziel ist, dass wir hier die Wiese füllen mit lauter durchgeknallten Leute, die als als Super-Action nichts machen. Einfach mal zusammen rumsitzen. Dass das durchaus erstrebenswert sein kann. Nicht andauernd, oh, das machen und dieses machen und ah, da ist jemand. Einfach. Dass das erstrebenswert sein. Einfach mal nichts machen. Es gibt noch so ein Loriot-Ding, wo der im Sessel das ist ein bisschen, ja, ja. das ist halt ein bisschen doof, weil, weil die, die Frauenstellung da so ne, überbetont wird. Ich will einfach nur rumsitzen. Genau, einfach nur sitzen. Aber beschreibt Meditation gut, also weil sie weil, weil, es... Weil diese Küchentür, die der anderen quatscht, das ist das, was man im Kopf hat. Ne? Ist einfach, ich will jetzt entspannen, ah, eben da war ein Luftzug und der, da war, heute war ja das und das und das. Nein, ich wollte jetzt nur sitzen. Na, morgen muss ich... Nein, ich wollte nur sitzen. Ich, äh, oh, was es denn gleich zu essen? Nein, ich wollte jetzt nur sitzen. Pizza! Ja. Das, das ist halt das, was im Kopf und dass man das dann mit sich mitkriegt und dazu auch Mitgefühl entwickelt. Also erstmal feststellt, das ist so, weil es gibt ja auch Taktiken, also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Eins, zwei, Pizza, 3. jetzt muss ich wieder von vorne anfangen, scheiße. <lacht> Eins, zwei, kann man auch machen. <lacht> ich fand das nicht so hilfreich, aber es gibt so... Ich schaff das jetzt. Bis man mitkriegt, das ist der falsche Weg. Das ist halt der Affengeist, der hebt und, und dann Bis man irgendwann darauf kommt und sagt, der ist nicht mein Chef. Das ist wichtig. Dass man nicht so gefühlsgetrieben ist. Ne? Pizza haben will haben will du bist ja bis das erfüllt ist Pizza, Pizza, Pizza, bitte erdbeeren nein, nein, nein, nein. sondern also, dass man erdbeeren haben wir gar nicht <lacht> also, dass man eine, eine abstand aufbaut das ist wichtig aber so wird klar der weg ne? also dass dass man dann an sich merkt und dann schließen wir das auch ab, wenn ihr keine Fragen habt. Nama Rupa, kennt ihr? Das ist dieses Tai-Chi-Symbol, dieses schwarz-weiß mit den gegenläufigen weißen, schwarzen Punkten. Das ist, also da wo es herkommt, wird das fast nirgends, ne? hier gibt es das überall, auf T-Shirts und auf jedem Tai-Chi-Studio. Also ist das Yin-Yang? Also ich kenne das ja, jetzt ja, ja, ja, also äh, Tuichu heißt das. Mhm. Ja? Und äh, die, die reine Lehre ist eben äh, im Westen als Dualismus angekommen. Das kennen wir, Dualismus. Also sind wir darauf geeicht, das kenne ich, kenne ich Dualismus und im Schwarzen kann das Weiße sein. Und... Ne? Totaler Schwachsinn. Ne? Das Konfuzianismus ist entstanden aus äh, Tiger, Drache. Und das kennen wir hier auch, diese Steinzeichnung mit zwei Zwei Schlangen und so, das gibt es schon seit 16.000 Jahren. Und das ist Körper und Geist. Pizza! Das ist krass. Wenn man sitzt, oh, ist mir langweilig. Oh man ist jetzt endlich zu Ende. Das ist richtig körperlich. Bis man sich sagt, Mensch, ich habe mir jetzt so einen Spielfilm angeguckt. Zwei? Eineinhalb Stunden lang. Ich habe so gesessen und es war alles in Ordnung. Jetzt sitze ich für 20 Minuten und boah, tut das weh und ich will. Nicht und, also das wirklich bei sich festzustellen, wie wahnsinnig das in einem ist. Dieses Deswegen Tiger und Drache. Das ist nicht. Oh, das sind wirklich. Da ist wirklich viel los. Ne? Actionmäßig. Also ich musste, da, das kann ich ja sagen, wir sind ja volljährig. Ich habe, weiß ich, nach ein paar Jahren Meditation, habe ich auf dem Balkon gestanden und wir können ziemlich weit gucken, eine Straße runter und habe gemerkt, wie, wie ich auf einen ganz kleinen Punkt in ganz großer Entfernung abgeschätzt habe, ist das eine Frau oder ist das ein Mann? Ne? Weibchen oder Männchen? extrem also dass man das bei sich feststellt mal sowas ne? muss man sich sagen ist das tief eingeprägt alles also es gibt es auch in weiter prärie steppe zu gucken ganz in der entfernung ist das ist das ein freund oder ein feind Das ist okay ne? aber eben diese innere triebhaftigkeit bei sich festzustellen am anfang wenn man das nicht macht denkt man es ist glaube ich keine probleme mit ist auch richtig ne? Das ist auch okay. Also dann, aber wenn man dann eben langsam sich auf sich einlässt, das interessant zu finden. Das gehört mit zum Qigong. Ne? Das gehört eigentlich auch mit zum Yoga. Los Krankenkassen bezahlen dieses, ja doch, das ähm, Achtsamkeit wird ja jetzt langsam bezahlt. Aber die geht nicht so weit. Ne? Das ist halt das. das ist Habt ihr noch Fragen? Okay. Heute nicht. okay? Ja. Okay. Bei, bei, bei, bei der Meditation ist es für mich schwierig, dieses, diesen ganzen Denkflow, wo den ich die ganze Zeit im Kopf habe, abzustellen. Wie ist das? Ja, ja das ich, ist eine ewig lange Aufgabe. Ja. Es gibt da. Das stört. <lacht> bei der Meditation. <lacht> ja, ja, Aber das. das da gibt es viele verschiedene Geschichten drüber, dass deswegen dieses mit dem Zählen. Okay. Ja, man, kann, man kann das ja probieren, bei manchen hilft das, ja. also manche sind mehr so befehlsorientierte Menschen, ja. die können das, ja. die können sagen, ich nehme mir das vor und das geht auch, aber die meisten sind es nicht ja. und ähm, unter, bis man dann eben auf diesen Trichter kommt, es stört. Mhm. Ja. Da muss man sich klarer darüber machen, was ist denn das? Bis ja, man darauf kommt, das ist, das ist der Geist, das ist wirklich dieser DK, ne, Aufklärung. Ich denke, also bin ich, das ist dieses Denken, das brauche ich. Und weil man kann, man kann das forciert unterdrücken und merkt dann, dass man tagsüber ein bisschen blöde wird. Weil wir brauchen den, den unterdrücken wir nicht. Der, der macht Planung, über, über, der denkt sich Pläne aus, macht Mathematik Vorbereitung, weil die Mathematik Ausrechnung findet eigentlich dann gar nicht so offensichtlich statt. Also der gibt quasi nur ab und dann lässt er kurz los, kriegt das Ergebnis wieder. Also das ist so nicht, auch beim Schachspielen auch nicht. Man kann das nur herbeiführen und dann muss man loslassen, dann kommt es irgendwie aus so einem Unge Ungewissen. Aber die, eine freundliche Einstellung zu dem Geist, ich habe das irgendwann vor, vorletzte Woche habe ich das, glaube ich, gesagt. Ne? Das ist so, ein, so eine freundliche Einstellung zu diesem Radio zu entwickeln. Ne? Also muss man in, auch in der Meditation. Das kann ewig dauern. Ne? Den Ochsen nach Hause bringen, heißt das. Also erst mit Druck versuchen, der stört. Ich hatte, hatte mal eine Meditation, das war so super, da war der ruhig. Und jetzt quatscht ja. er mir die Meditation zu. Der soll aufhören. Und so geht's nicht. So geht's. Man kann das probieren. Das ist, das, das ist der Ochsen nach Hause. Das ist aber auch dieses Körperliche. Sei ruhig, ich will das jetzt. Das ist wirklich. Ing. Man ist ganz. Aber da passiert enorm viel. Und das aufzulösen, bis man dann sagt: Moment, ich brauche den. Ich möchte aber nicht also einem Affen eine Waffe in die Hand geben. Finde ich nicht so mhm. schlau. Ne? Es gibt so ein Video von, vom Planet der Affen sogar, wo eine mhm. so, äh, so, AK 47 einem Affen gegeben ist alles gefaked, ne? ist nur gestellt. Aber zumindest das ist das ein gutes Beispiel. Ne? Ich gebe dem Affen nicht eine Waffe in die Hand. Und das ist eigentlich das. Ne? Geldangelegenheiten? Jo. Ne? Jobwahl? Jo. Ne? <lacht> nee, so nicht. Ne? Also halt Weisheit entwickeln. Aber der ist toll, der Affengeist. Ne? Boah, was hat er sich denn jetzt ausgedacht? Sehr interessant. Nett. Aber nicht getrieben. Also freundlich. Ne? Und dann, dann kann man den Affengeist nämlich auch trainieren. Ne? kann sagen, oh, hier kommt ein Affengeist. Kennst du das? Weißt du noch, als du ruhig warst. Du warst dir gar nicht so ausgestresst, hast sie nicht andauernd dummes Zeug überlegt, ja. sondern warst mal ruhig und konntest auch entspannen. War doch toll! Ne? Ja, ja, ja, das mit dem rumsitzen, super! Yeah! Das geht! Das geht, das ist unser Freund, ne, dieser Geist, weil er braucht auch mal Ruhe. Ne? Ja, genau. ne? Aber das dauert ewig, das dauert wirklich ewig. Am Anfang ist man geeicht, ich muss das jetzt erreichen, hier, das Rumsitzen. Ja, dann Deswegen endlos. Ich bin aber der Meinung, es gehört wirklich dazu. Weil wenn ich langsame Bewegungen mache und mir der Affengeist andauernd dazwischen funkelt, das ist auch nicht so toll. Aber wahrnehmen, weil manchmal ist, ist, sagt er nicht Pizza, sondern sagt hier Schmerz im Knie. Ah, okay, wichtig. Ich jetzt, ne, Wenn ich nur auf diesen ah, entspannen und so, wenn dann der kommt und sagt hier, der, achte mal da drauf. Ne, das ist gut. Ne. Und wenn er, dann, wenn er dann mitkriegt, der hat irgendwas Sinnvolles gemacht, dann, dann achte auch mal hier. Nein, jetzt nicht. Das ist gut. Das war gut, den jetzt nicht. Bitte. Das ist, also dass man mit dem klarkommt. Richtig. Jetzt aber. Danke. Ach so. Wir machen noch mhm. einmal zusammen Sadu, auch im Stehen. Also Sa Sadu ist ein Skrit mhm. und äh, wir nennen das wunderbar. Ja, ihr wunderbar. könnt das auch im Stehen machen, ich mach's im Sitzen. Oh. Dreimal. Ja. Sadu! Sadu! Sadu! Sadu! Ja, danke schön. Ich hoffe, es war vor euch nicht zu so viel. Ja? Also mit der Zeit, nimmt eure Selbstwahrnehmung dann zu, mein Gequatsche hoffentlich ab. Ich finde das ist gut mit dem Gequatsche. Ja. Ja. Ja. Das, das ist mir aber zu viel. Ja. Schön. Machst Rolle da rein? Okay.